Hallo Sonja. Ja, Hallo Sandro. Schön ist, dass du stande gekommen. Ja, freut mich auch sehr. Ich habe ja deine Videos entdeckt über den Ingolf, den du ja auch interviewt ja. hast in ja. deinem, einem Video und genau. habe mir das dann mal angeschaut, was da die Sonja macht und fand es sehr gut und danke. bin richtig happy, dass wir jetzt miteinander über Eltern-Kind-Entfremdung, Parental Alienation Syndrome, PAS, EKE ja. und was es da alles an Begriffen gibt, treten können. Ja. Dankeschön. Ja. ja, ich danke dir. Wirklich, ich habe natürlich auch so ein bisschen gestöbert und ähm, auf deiner Seite ähm, Freifahren finde ich auch ganz gut, was du machst, weil du einfach einen anderen Approach hast. Ja, Wie viele Menschen habe ich im Vorgespräch so ein bisschen schon angetönt. dass ähm, es geht darum, also mir geht sowieso darum, den Menschen auch irgendwelche Lösungswege aufzuzeigen und zwar nicht unbedingt mit den Ämtern oder so, weil das kann ich nicht oder das ist nicht der Weg, den ich für mich wähle, aber halt, ähm, ja, wie, wie ich damit umgehen kann, wie, wie, wie, ja, weil, wie wir vorhin gesagt haben, man geht durch die Hölle, ja. Und das finde ich halt spannend, das PAS aus einer ähm, oder äh, aus einer spirituellen Sicht anzuschauen, wenn jetzt auch viele Leute vielleicht sagen werden, ja, spirituell und so. <lacht> Aber für mich ist schlussendlich eh alles spirituell. Also ja, Ich glaube, das, das wäre gut, wenn wir das noch ein bisschen herausarbeiten, <lacht> was denn spirituell für dich bedeutet. <lacht> Weil äh, ich selber habe auch eine spirituelle Ebene ja aber was was heißt das ja ich glaube ja. sehr viele Leute die sich cool finden und sagen sie sind spirituell und es gibt ja diesen Ramdas der dann sagt okay wenn du denkst du bist spirituell dann, dann ja, bring mal ein paar Wochen zu Weihnachten mit deiner Familie ja. dann merkst du spirituell genau du bist. Ja, ja das ja. ist dann die Realität ja ähm, genau ich habe ja vor kurzem ich glaube gestern war es ein Posting von dir auf der Facebook-Seite geteilt ja. und darin sagst du, dass ähm, Paas, Eltern-Kind-Entfremdung, eine Chance ist, mhm. um zu sich selbst zu finden und ja. das fand ich sehr gut und mhm. äh, genau darüber würde ich gerne mit dir reden. Du sagst ja mhm. auch in deinen Videos immer wieder, dass du dich eigentlich nicht als PAS-Opfer bezeichnen willst. Nein. Das würde mich interessieren. Warum nicht? ja? Und wieso kann man an PAS denn wachsen und sich selbst finden? Ja. Also für mich ist es generell eigentlich so, dass wir äh, Seelen sind, die hierher gekommen sind, um Erfahrungen zu machen, ähm, um Erkenntnisse zu gewinnen, um zu lernen. Ja, sage ich auch nicht so gern. Erkennen. Es geht um ganz simpel ums Erkennen. ja, Also es geht eigentlich immer darum, um die Essenz von irgendetwas, von Situationen, die wir manifestieren. Also wir manifestieren uns das ja, weil wir irgendwo... <lacht> Etwas erkennen dürfen da drin und die Essenz dann eben für uns rausziehen und das verstehen. Darum bin ich oder bezeichne ich auch die Menschen nicht gerne als Opfer oder Täter, weil es das für mich eigentlich einfach nicht gibt. Also ich ähm, bin wirklich so ein Mensch, der glaubt, wir kommen auf die Welt, wir suchen uns alles aus, weil wir wissen, dass wir in diesem Leben dies und das eigentlich erkennen möchten. Und schlussendlich geht es ja aber immer darum, dass wir in diese Liebe kommen und diese Liebe leben und auf die Welt bringen auch, mit uns. Und natürlich sind wir in einem dreidimensionalen Leben. Wir haben diesen Körper bekommen, was eigentlich das größte Geschenk ist für dieses Leben. Und wir können mit diesem Körper hier auf der Erde äh, uns bewegen und ähm, die Dinge erleben, die Dinge fühlen, die Dinge spüren. Und ähm, ja, das ist so das ist so das wo ich eigentlich sage ich bin kein opfer weil ich mir das ja irgendwo wahrscheinlich ausgesucht habe weil ich hier etwas zu erkennen habe und darum ähm, kann ich mich eigentlich auch nicht als opfer sehen und darum sage ich auch es ist eine mega chance zu dir selbst zu finden herauszufinden wer du bist woran du wirklich glaubst was dir wirklich wichtig ist was wir haben alle oder die meisten menschen haben sehr hohe werte und leben sie aber oftmals nicht wirklich Also ähm, und da zwingt uns halt das phs schon auch dazu immer wieder hinzuschauen und zu sagen wie gehe ich jetzt damit um ja und diese wahl haben wir immer ja, also es zwingt uns niemand, dies oder das zu tun. Diese Wahl haben wir und diese Macht und, und, und da dürfen wir wählen, ja. Und es geht auch beim PAS, <lacht> Entschuldigung für mich, wirklich darum, ähm, ja, sich selbst zu erkennen in diesem kann ganzen Schlamassel. Ja, das kann ich mir vorstellen, <lacht> jemand, der jetzt seit einem halben Jahr getrennt ist, in diesem ganzen Stress drin drinsteckt. Ja. Ja. Ähm, ja. Die Ex-Frau oder der Ex-Mann will einem die Kinder nicht geben. Ja. Ähm, man hat, man weiß nicht, wo man schlafen soll. Man kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Mhm. Die Leute schalten doch jetzt ab. Ja, an dem Punkt, ja. wo du jetzt gesagt hast, ja, da kannst du dich selber kennen. Ja, und genau. du lächelst hier freundlich vor dich hin. <lacht> ähm, hast dieses tolle, im Hintergrund, mit diesen schönen rötlichen, warmen ja. Farben, ja. Ja. Das sagen die doch, was erzählt mir diese Esotante und irgendwas von Spiritualität, genau. die hat doch gar keine Ahnung, wie, keine Ahnung, wie schlimm dieses Leben ist ja. und äh, also lassen wir diese Person jetzt hier abschalten ja, und machen weiter für die anderen, aber was gibt es <lacht> da überhaupt noch, also bist du da völlig weltfremd oder Hast du da also, anders gemacht wie bist du dazu gekommen, zu dieser Ansicht? Ich, ich habe ja, ich lebe das PAS selber seit 25 Jahren etwa. Ja, ich habe zwei Kinder und inzwischen auch drei Enkelkinder. Und ähm, ich bin am PAS fast zerbrochen. Also die, die meine Geschichte kennen, die wissen auch, dass ich eine Drogenvergangenheit habe und dann geheiratet habe, weil ich eigentlich mich vor mir selbst schützen oder retten wollte sozusagen. Und ähm, mein, das PAS bei mir hat eigentlich schon begonnen, bevor ich überhaupt geschieden war. Nur habe ich das damals auch nicht wahrgenommen und da hat auch noch keiner wirklich darüber so gesprochen. Das war so, das waren so, ja, das war relativ am Anfang. Also die Menschen wussten da noch nicht so darüber Bescheid. Und ähm, das hat über viele, viele, viele Jahre hinweg gedauert. Und ich bin wirklich fast zerbrochen dran. Also mein Job hat gelitten, ich habe gelitten, meine Beziehungen haben gelitten, mein ganzes Leben hat gelitten. Ich habe dann zwar keine Drogen mehr genommen, bin dann aber so in Richtung Alkohol gegangen. ja, Ich habe sehr viel Alkohol dann getrunken. Ähm, ähm, ich habe mich die ganze Zeit mit diesen dunklen Energien, ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist egal, wie du es nennst, aber wenn du immer... Also, wenn du zulässt, dass das PAS dein ganzes Leben in Beschlag nimmt, dann hast du ein echtes Problem. Dann verlierst du dich. Ja, und ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin Skorpion. Ich bin so eine Kämpfernatur. Ja, so. Und ähm, also, ich, ich wäre damals so froh gewesen, es hätte mich irgendjemand geschüttelt, gerüttelt und gesagt, hey, so schaffst du das nicht wirklich ah, das, ist ja, das ist ja jetzt ein interessanter Punkt, weil du hast, das finde ich toll, dass du so offen darüber redest, dass du eine Drogenvergangenheit hast ja. und dann auch im Alkohol, was ja dann auch eine Sucht ist, ja. ähm, Auch ja. äh, und Alkohol ist ja äh, im Grunde die beste Droge, um Ängste zu unterdrücken. Ja? Alkohol ja. Funktioniert wunderbar gegen Angst. Ja. Ich selber hatte nie irgendwie eine Abhängigkeitserfahrung. Ja? Ich war nie von mhm. irgendwas abhängig. Mhm. Aber ich kann, äh, ich sag mal, einfach von dem her, wie unsere Psyche arbeitet. Ja? Also es gibt ja immer irgendwelche Abhängigkeiten. Zum Beispiel ja. eine Zeit lang, äh, ich glaube, da gab es noch andere, fand ich immer jede, jeden Apple-Event total interessant. Ach, Entschuldigung, oh ich kann das Handy noch rausmachen. <lacht> Also eine Zeit lang fand ich jeden Apple-Event super interessant, ja, und wollte das neueste Apple-Notebook und dann äh, iPod Touch und was weiß ich. Was. Das ist ja auch eine ja. Sucht, ja, weil du kannst Aha. dich da auf was freuen und du kannst es auch mhm. Leidenschaft nennen, ja, wo ist die Grenze? Also ja. es gibt ja da diesen Russell Brand, der ein tolles Buch geschrieben hat ja. über seine Sucht. Ja, der war ja sexsüchtig ja. und so weiter. Und er sagt, ja. jeder ist irgendwie süchtig in ja. irgendeinem Bereich. Ja. Ja. Und du hast jetzt gesagt, du hättest dir gewünscht, dass jemand ja. dir da raushilft oder dir da sagt, ja. wie du rauskommst. Ja. Aber ist nicht der, der entscheidende Punkt der, wo man, ja, die Engländer sagen rock bottom, wo ich komplett unten angekommen bin auf dem, auf dem steinharten Beton meiner mhm. Existenz liegt und eigentlich dann nur noch hochkommen kann ja also dann muss ich mich eigentlich hochrappeln also ist der Turning Point nicht der wo ich dann für mich selber sage so jetzt nehme ich selber einen Angriff mhm. Ja, klar, wenn du, wenn du niemanden hast, also ich, ich hatte ja auch niemand, der mir da irgendwie durchgeholfen hätte, weil Familie, Freunde, die sind da auch genauso hilflos eigentlich wie wir und die können das auch nicht wirklich verstehen und das darf man ihnen, glaube ich, auch nicht übel nehmen, weil das versteht wirklich nur jemand, der das selber erlebt hat. Und, und na klar, also entweder es, es gibt für mich so die zwei, äh, so wie ich halt jetzt, die dann ja genau irgendwann zu unterst, wenn diese Abwärtsspirale wirklich, die, die schlägt dann irgendwo auf und dann ist einfach fertig. Und, und wo du auch selber merkst, hey, wenn ich jetzt weitermache, dann geht mein Leben echt den Bach runter, ja. Also dann werde ich psychisch so krank oder... Äh, körperlich oder eben Verfall in irgendwelche Süchte. Also ich kann mein Leben dann nicht mehr überhaupt nicht mehr steuern. Dann geht es wirklich nur noch äh, bergab. Dann wirfst du es sozusagen weg und und klar, dann dann entweder rappelst du dich dann auf mit irgendetwas, was halt für jeden dann wahrscheinlich individuell ist und oder du du versinkst, ja? Also du ich habe jetzt auch viele Menschen getroffen, die sind psychisch so schwer angeschlagen, dass sie auch körperlich schon wirklich sehr schwer angeschlagen sind. Die können nicht mehr arbeiten, die sind in Frührente, die sind... Ja, aber das ist, also ich sage einfach heute, es muss nicht so sein. Hm. Ja, natürlich, ich wenn das jemand möchte, auch. dann... Ja. Ich selber ja. hat auch und habe noch ja. nach wie vor Menschen, die mir geholfen haben, ja, über mhm. Jahre, die mir Techniken vermittelt haben, wie ich mhm. mit diesem Schmerz, mit diesem Leid, mit diesem ja. Druck, ja. den du hast, ja, wenn du ja. durch die Hölle gehst, dass man dir die Kinder vorenthält, ob es jetzt nur die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner ist oder dann noch, wie in meinem Fall noch das Jugendamt dazu und das Gericht ja. dazu und alle prügeln quasi nur noch auf dich ein. Mhm. Wie mhm. gehst du damit um, ja ohne dass du einen Hass hast auf diese Menschen, ohne dass du das, was du negativen Energien hast, in dir ja. selber festsetzen lässt? Und äh, ohne diese Menschen, die mir da geholfen haben, wüsste ich nicht, wo ich bin. Also mhm. ja, einerseits hatte ich auch so einen Moment, äh, wo ich sprichwörtlich, auf dem Boden lag mhm. und ähm, dann sozusagen wieder erwacht bin ja? mhm. und dann gesagt habe, okay, egal wie, egal wie du es machst, ja, ich, ich habe mich gefühlt wie, wie jemand, dem beide Beine amputiert wurden und beide Arme ja. oder abgeschlagen, ja wie, ja, wie bei den Rittern der Kokosnuss, ja. Und <lacht> ich nur noch mit meinem Rumpf so nach vorne gekochen so. bin und Rops, Minute, ja. Ja. Ja. irgendwie, ja, irgendwie das Leben gemeistert habe und ja. mich dann nach einer Woche gefragt habe, wie hast du das jetzt eigentlich das hinbekommen? Gut, ja. Und nach zwei Wochen habe ich gemerkt, ja, jetzt hast du das auch noch hinbekommen. Mhm. Und so habe ich von Minute zu Minute dann von Stunde zu Stunde mhm. gelebt und ja, es gab auf der einen Seite für mich diesen Punkt, wo ich selber auf den Beton aufgeschlagen bin mhm. und dann aber auch zu der Zeit vorher schon immer Menschen, die da waren, um mir da zu helfen. Mhm. Und deshalb ja. finde ich das auch toll, was du machst. Und... Äh, ja, also ich will nicht der sein, der hier das Gespräch führt, nee. nee, nee. Ja, ja, wir hast, sind also, so beide da drin. Ja, also, ich stelle gerade die ganze Zeit sagen. Fragen, also leg <lacht> los, stell du auch Fragen. Ja, ja nee, ich habe ja eben, also wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht so ein Interview machen. Ja, ich habe ja. das erlebt du hast das erlebt. Aber ähm, ich habe gesehen, auf jeden Fall, du machst auch Yoga. Das klingt jetzt wieder so ESO-mäßig, aber ist ja wurscht. Ähm, also ich, ich denke, das ist sicher, ähm, oder für mich war das Yoga auf jeden Fall etwas, was der Anfang meiner Heilung war. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also ich habe einen, einen Coach, den habe ich so als Live-Business-Coach mir ins mhm. Leben geholt, vor drei, vier Jahren. Ja. Äh, mit dem habe ich jetzt ein Video gemacht, das auch veröffentlicht wird auf seinem Kanal. Mhm. Ähm, ich interview den quasi und er erzählt so seine, das was er mir auch beigebracht ja. hat, ist so interessant. Und, ähm, ja, ich, so nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, das ist kein normaler Coach, ja. <lacht> weil der hat dann so komische Übungen mit mir gemacht, ja. also das läuft alles über Skype, der ist in den USA ja, ja. und äh, so nach cool. einer Weile habe ich gemerkt, ah, der bringt mir Meditieren bei, alles klar. Aha, aha. Das habe ich selber schon mit 17, 18, habe ich da Bücher dazu gelesen, mich dafür ja. interessiert und so, ja. aber plötzlich hatte ich jemand der halt, ja, er kommt ursprünglich aus Indien, ja. ähm, ist da auch aus, das ist dieselbe Schule oder wie soll man sagen, in der auch Gandhi war. Also ja. das hat er mir dann auch irgendwann erzählt, cool. so nach ein paar Jahren. Und das hat dann immer mehr Sinn gemacht, was er da mir beigebracht hat. Ja. Und das Yoga, ja, das ist im Grunde körperliche Betätigung plus Meditation. Aber mhm. die reine Meditation, also ja. Dieses Dasitzen und äh, Versuchen, nichts zu denken, mhm. das ist wirklich extrem heilsam, weil du merkst, dass die Energie aus dir herauskommt. Ja? Ja. Also, dieses, dieses äh, spirituelle, du bist das Licht oder so, ja, hört sich wunderbar an. Ja? Also wenn du mal <lacht> wirklich dasitzt, meditierst, gelernt hast, ja. wie man meditiert und das erlebst, das ist ja. der Unterschied und du, du heilst mit jeder Sekunde ja. die du meditierst, du kriegst ja. Kraft und äh, Herbert Grönemeyer hat ja der meditiert ja auch, der deutsche Sänger und hat äh, in einem Interview mal erzählt, dass es wohl wissenschaftliche Untersuchungen gab, dass nach ich weiß nicht wie viel Wochen Meditation dann die Amygdala, also das Angstzentrum das, ja. Ja. sozusagen das Reptiliengehirn bei den Menschen, ja. <lacht> ja, dass ja. das da, man kann da in den Gehirnscans sehen, dass es das zurückgeht. ja. Und mhm. ich glaube, nach zwei, drei Monaten ist es um ein Drittel vermindert. Schrumpft oder so, ja. Genau, genau. also ja, es ja. hat wissenschaftlich erwiesen, hat es einen Effekt. Und eine kleine Anekdote, Amygdala, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein Psychotherapeut oder so hat gesagt, ich habe es in einem Artikel gelesen, dass es ganz schlecht ist, wenn man dann in Trennungssituationen irgendwann quasi nur noch mit der Amygdala denkt, weil dann ist man im Reptiliengehirn und Reptilien fressen ja ihre eigenen ja. Eier und Kinder auf. Partner und so, ja genau, genau. genau. Ja, ja. ja, also lange, ja, ja. kurzer Sinn, ja, das, das ja. Meditieren zum Beispiel ist so eine Technik, die unwahrscheinlich viel Kraft gibt, mir geholfen hat, die Balance zu halten. Ja. Und nicht durchzudrehen, nicht abzusinken, ja. sondern immer das Bewusstsein zu behalten, ja. wer bin ich? Und das Wunderbare für mich, also wenn ich da noch ein bisschen länger ähm, ja. das Meditieren äh, äh, vermarkten darf, das Wunderbare <lacht> ist, Du sitzt dann da, ja, und versuchst halt nichts zu denken über dein Mantra, ja. wie auch immer das lautet. Und das ist wichtig, ja, also der Sam Harris, glaube ich, hat mal gesagt, viel, für viele Leute ist meditieren, denken mit geschlossenen Augen, ja. Und der Trick ist ja, dass du halt merkst, wie du immer abweichst und dass du ja. immer wieder zurück auf dein Mantra kommst. Genau. genau, und das ausschaltest. Ja. Und wenn du dann mal einen Moment der Stille hast, dann kommen ja. von irgendwoher Lösungen, Mhm. Dann hast du plötzlich eine Idee, ja? mhm. ich sitze dann da meditieren meditiere und dann kommt, ah, du könntest das ans Gericht schreiben ja? Genau. Ja. Da, dann kommen Ideen, an die vorher niemand ja. gedacht hat oder du ja. nicht gedacht hast. Ja. Und das kann man, man kann das eigentlich, wenn kann, man es beschreibt, glaubt es einem keinen, man muss es ja, einfach genau. erleben. Ja, ja, absolut. Ja, und du hast was ganz Wichtiges gesagt, eben beim PAS finde ich es extrem wichtig, dass man irgendwo in diesem Gleichgewicht bleiben kann. Eben sonst driftet das ganze Leben, es gleitet uns einfach zu den Händen raus und wir sind nur noch am Abwehren und am, am uns verteidigen, am, am Herumrennen ohne. Und, und dann haben wir eben auch diese Klarheit nicht mehr. Ja? Also ich habe in einem Video, glaube ich, auch gesagt, weißt du, wenn du dann noch schlecht beraten wirst und so weiter, du kannst so schnell so viel verlieren wenn du selber dann auch nicht, also wenn du dich nur auf andere abstützt, weil du selber einfach so in dem Strudel gefangen bist, dass du gar nicht mehr klar denken kannst. Und das ist eben wirklich so beim PAS, weil es so emotional ist und einem ja schier das Herz zur Brust herausreißt. Und ich denke auch, also Meditation, ja, einfach solche Techniken, die helfen einem sehr, weil es verändert unsere Energie ähm, und wie du sagst, es kommen plötzlich Ideen von, ja, egal von wo, sie kommen einfach und helfen uns irgendwie. Ähm, und es verändert unsere Energie und es verändert die Art und Weise, wie wir mit uns umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Und es verändert sogar die Energie rund um uns herum. Also es ist wirklich... Ähm, äh, etwas was sehr mh, wohltuend ist würde ich jetzt mal sagen oder sehr benefik. ich weiß jetzt gar nicht wie man das auf Deutsch sagt ähm, äh, gut vor, ähm, vorteilhaft gut vor, ja genau <lacht> gut für Janus, ja. genau, ja, genau. <lacht> ja ja absolut, absolut. ja es ist ja weil wir Spiritualität auch diesen Begriff ähm, also das habe ich von meinem Coach gelernt dass zum Beispiel so, wenn du dich verbeugst. Ja. Ja. Um, das ist im Grunde eine verhaltenstherapeutische Maßnahme, weil wenn du die Hände zusammenlegst und mhm. dich verbeugst, kannst du nicht angreifen. Ja, du bist ja. in der Körperhaltung, das heißt, du lernst automatisch über den Körper Demut. Und wir wissen ja, ja. heute aus der Psychologie, dass ähm, du kannst dich freuen und dann lachst du. Mhm. Oder du lachst, ja, und dass es einen Grund gibt und dann werden im Gehirn die gleichen Areale aktiviert, ja? Genau. Also es ja. läuft auch andersrum. Das heißt, genau. dieses, dieses Self-Engineering, ja, dieses mhm. äh, Trainieren des Gehirns über deinen Körper ja. oder Trainieren des Körpers über das Gehirn, es geht in beide Richtungen. Ja, ja. das denke ich auch. Also, und, und wir sind wirklich so viel größer. Ich weiß, das tönt total kitschig. Aber Viele ähm, eben esoterische oder spirituelle Menschen sagen das. Aber was die Menschen nicht verstehen, es sind diese kleinen Dinge, die aber einen Riesenunterschied in deinem Leben machen können. Ja? Und wenn ich mich verbeuge, ich bin ja auch yoga und wenn ich mich verbeuge, sage ich zu meinen äh, Leuten immer, ähm, ich verbeuge mich vor mir selbst du verbeugst dich vor dir selbst ja und das eben in diese demut kommen ja also ähm, das also dankbarkeit demut und mitgefühl ist die währung vom universum ja also damit kannst du alles kaufen <lacht> sozusagen was das universum zu bieten hat ja ähm, aber es ist ein Weg, ja, es ist ein Weg und für mich war dieser Weg unglaublich heilsam und unglaublich ähm, schön auch also und, und hat Tore geöffnet in meinem Leben, die ich mir nie erträumt hätte, ähm, hat mein Leben eigentlich total verändert, wobei ich auch ähm, Immer, also ich, ich lebe auch in dieser dreidimensionalen Realität und in diesem Körper, ja, ich bin auch nicht, ähm, ich mache auch immer noch viele Erfahrungen, wo ich manchmal sage, na gut, also, das hätte ich mir nicht sparen können und so, aber dann, dann denke ich wieder, okay, was, was muss ich da erkennen, was, was ist die Essenz aus dieser Situation, ja, und ähm, ja, das Leben bringt dir ja auch solche Dinge immer wieder auf den Teppich, ja. Also solange bis du es halt irgendwie veränderst. Ja? Mhm. Und darum denke ich auch beim PAS ist es einfach wichtig, dass man nicht ständig nur in diesen dunklen Energien ist oder da auch dunkle Energie reingibt. Wenn ich selber wütend bin und frustriert bin und in meiner Ohnmacht und in meiner Hilflosigkeit und in meiner ganzen Verzweiflung, das sind alles dunkle Energien, die uns dann steuern. Und wenn ich das noch reingib und das kommt wirklich von meinem Herzen heraus und dann hast du einfach gute Chancen, dass sich das noch vergrößert, ja, als dann, dann gibt es noch mehr Bullshit, der da kommt, ja. Und, und das ist so ein bisschen mein ähm, Credo halt. Ja? Also das ist das, was das ist, ich erlebt ja. habe. Das ist jetzt ein Punkt, wo wir vielleicht nicht der gleichen Meinung sind, weil, <lacht> ähm, also für mich gibt es keine negativen Gefühle. Also ja. keine dunklen und keine hellen, weil mhm. ähm, wenn du wütend bist, ja. ist es ja ein Hinweis darauf, dass da Liebe verschüttet ist. Mhm. Also wenn du dir ein... Kind anschaust, das in der Trotzphase ist und das ist wütend und ja. will etwas machen, dass du als Elternteil nicht willst, dass es das macht. Ja. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Wenn du jetzt autoritär bist und sagst, nein, wir machen das so und hör jetzt auf, hier zu weinen oder sonst was. Funktioniert das? Was passiert dann? Unterdrückt dann das Kind seine Wut und seine Eigenständigkeit, ja, seine Entwicklung zu einer selbstbestimmten mhm. Persönlichkeit? Ja. Und so gesehen ist ja halt die Frage, ob denn, ja, wenn wir so im Sinne von transgenerationaler Weitergabe von Traumata denken, ja. ist denn dann die Eltern-Kind-Entfremdung einfach nur ein Symptom von unterdrückter Wut bei den Eltern oder bei einem Elternteil? Weil wenn ein Elternteil nicht gelernt hat, mhm. dass Wut nicht nur etwas Zerstörerisches oder Gefährliches ist, weil mich dann meine Eltern nicht mehr lieben, sondern etwas Kreatives, weil ich stelle mich hin, ich sage, nein, mache ich nicht. Und ja. Dann sagt jemand, doch, machst du. Und dann merkst du, ich bin wütend und sagst, nein, das ist meins und ich mache so, wie ich es machen will. Ja? Ich ja. erlebe das bei meiner ältesten Tochter, die sagt jetzt immer öfter, Papa, raus aus meinem Zimmer. <lacht> ja. Dann sage ich, oh, okay, ja. Um, vor fünf Jahren hätte ich das nie gesagt. Ja, mhm. Das wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Aber sie will sich abgrenzen. Sie ja. kommt in die Pubertät. Sie will eine eigenständige Person sein. Und sie will sich abgrenzen von mir. Ja. Und äh, das ist das Wichtige, dass man, da gibt es äh, die Maria Sanchez, das ist eine Psychotherapeutin, die jetzt auch auf YouTube, die mhm. auch ein Buch geschrieben hat. Mhm. Die finde ich ganz toll. Die sagt, geh in dieses Gefühl rein. Mhm. Guck da rein, was ist denn dieser Wut und mhm. überleg mal, warum du eigentlich denkst, du solltest nicht in die Wut ran. Ja? Mhm. Also die, jetzt muss ich weit ausholen, aber im Grunde ist ja alles, wenn du nicht in der Balance bist, ist ja alles einfach nur gespiegelt. Ja? Wenn du ja. sagst, nee, in die Wut gehe ich nicht rein, Moment, dann gibt es immer eine andere Seite, dass du dich ja. fragen musst, wer sagt mir eigentlich, dass ich nicht in die Wut gehen soll? Ah, ja. Das waren meine Eltern, die haben gesagt, ja. sei nicht wütend, sondern nicht mach, was wir wollen. Kindern, ja. Und ich denke, das sind genau die Mechanismen, die darunter liegen unter der Eltern-Kind-Entfremdung, mhm. dass wir nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen umzugehen, umzugehen die zu ja. akzeptieren. Ja? Zum Beispiel mhm. für mich ist immer ganz wichtig in der Erziehung meiner Kinder, dass die ihre Gefühle einfach erstmal haben dürfen. Mhm wenn die mhm. wütend auf mich sind, ja. ähm, auf mich einschlagen, ja, das habe ich auch schon erlebt, dass sie so wütend sind, dass sie auf mich mhm. eintrommeln, dann sage ich nicht, hey, du bist ein schlechter Mensch, du hast mich nicht lieb, geh in dein Zimmer, ja. verschwinde und wenn du das nochmal machst, dann dies und jenes, soll mhm. ich sagen, dann, Moment mal, warum bist du wütend? Ich merke, du mhm. bist total wütend auf mich, habe ich irgendwas nicht verstanden, sag mal. Mhm. Was dann passiert ist, dass... Dann hat ein Kind ja, im Alter 5, 6, ist es im Trotz und sagt dann: Nein, ich gehe weg, ich rede nicht mit dir. Ja, dann gehen die ins Zimmer, schlagen die Türe zu und so. Ja. Und dann habe ich immer gesagt: Du, ich bin da, ja, wenn du reden ja. willst, ja. mache ich das, ruf mich oder komm. Ja. Ich komme nachher nochmal vorbei, frage ja. nochmal, ja, dann komme ich nach fünf Minuten, klopfe an, nein, geh weg, okay, ich komme nachher nochmal, ja. Und dann so nach zehn Minuten, dann ja, komm rein. Dann Und dann geht's dann. Ja. dann. Dann kann das Kind nämlich verbalisieren, ja. was es will. Und das ist Teil, das ist das Problem von unterdrückter Wut, dass mhm. wir nicht lernen oder überhaupt unterdrückte Gefühle nicht ja. lernen, in Worten auszudrücken, was wir wollen, mhm. was uns stört. Ja. Ähm, ja. Ich will, dass meine Kinder mich kritisieren. Ich brauche das als mhm. Fallback. Ich brauche mhm. jemanden, der knallhart sagt, du warst da echt ein Arschloch. Ja. Das <lacht> kannst du nicht machen mit mir. Und ich so: Nicht Moment, warum? Ja, so mhm. und so, dies und jenes. Und dann sage ich, okay, hast recht, war falsch von mir. Ja. Mhm. Das brauche ich, das will ich mit mhm. jedem Menschen. Und ich glaube, wenn man das eben nicht hat, ja, in meiner Erziehung hatte ich es nicht, meine Ex-Partnerin glaube ich auch nicht, ja. und mhm. wenn du dann Gefühle nicht verbalisieren kannst, be ja. bestimmte Muster nicht durchschaust, kommst ja. du da in diese Krise rein. Ja, Da denke ich, hast du absolut recht, also es geht ganz sicher irgendwo um Achtsamkeit, die wir eben nicht lernen, weil die meisten von uns irgendwie in der Gesellschaft halt aufwachsen und ja, mit irgendwelchen Mustern und, und negativen Glaubenssätzen und was weiß ich alles, was es da so gibt, ähm, rauskommen oder reinkommen und das dann eben natürlich auch umsetzen. Idealerweise wäre es so, wie du sagst: also, ich bin total wütend und ich, ich setze mich aber erstmal hin und sage, wieso bin ich, woher kommt diese Wut? Und was macht diese Wut mit mir und so? Aber das, das lernst du zum Beispiel in einem Coaching. <lacht> ja, genau. Aber ein ja. ganz ein gewöhnlicher Mensch, der sich noch nie mit sowas befasst hat, der, der, der ist dann einfach wütend, oder? Und der, der weiß dann eben auch nicht, wie man ähm, mit solchen Gefühlen eventuell umgehen könnte oder woher sie kommen könnten, oder ähm, ja, wie, wie, wie sich das an... Und dann äußert sich es halt dann oftmals eben unschön, ja, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was... Also mit, viel, mit fast allen Menschen, wo ich bisher ge gesprochen habe, da ist irgendwo auch eine Geschichte bei dem Ex-Partner dabei, von ähm, jetzt vielleicht nicht kindesmissbrauch aber schon eine schwierige kindheit oder äh, dinge halt ähm, ja wo du einfach merkst diese menschen sind ähm, vielleicht psychisch irgendwie angeschlagen und haben das nie angeschaut ja und, und die leben halt jetzt einfach und produzieren dieses PAS eben durch ihre ganzen Gefühle, ihre Verletzungen, die sie selber vielleicht nie angeschaut haben. Und ja, also darum sage ich immer, hey, heile dich und du heilst ein Stück der ganzen Welt, weil... Es, es ist, Du hast auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe gerade letztens einen Artikel gelesen über diese Vergewaltigungen in der Nachkriegszeit und dass diese eben vererbt werden. ja. Und ich meine, das weiß man in der Wissenschaft schon lange, dass äh, Gene und Zellen und das alles, die, die vererben solche Traumata natürlich auch weiter. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir den Weg der Heilung, sage ich jetzt auch wieder mal, ich weiß, es klingt total eh so, ähm, aber dass wir diesen Weg der Heilung gehen, ja, um diese Muster zu durchbrechen. Sonst, das, das reproduziert sich, ich weiß es nicht, wie lange, aber vielleicht lange. Und, und ähm, das sehe ich auch irgendwo so ein bisschen als unsere Pflicht an. Ja, dass, ja das wenn ich, wir das schon ja. erkannt haben, hm. dass wir da nicht uns diesem Strudel hingeben und, und, und, und uns da aufsaugen lassen, sondern dass wir sagen, hey, stopp mal. Also eben genau eigentlich das, was du gesagt hast. Hinsetzen und sagen, hm, was, was mache ich jetzt damit? Woher kommt das? Was ist das? Ja. Und, und dann ähm, einen anderen Weg gehen. Ja. Das finde ich sehr wichtig, was du gesagt hast, eben diese Kriegsenkelgeneration. Ja. Es gab ja auch ja. von dieses Buch, die vaterlose Gesellschaft. Und äh, du siehst auch in dem, wie, äh, ich kann nicht für die Schweiz reden, wo du ja bist, äh, sondern halt, weil ich in Deutschland immer mhm. gelebt habe mhm. und dann eben Jugendämter, Familiengerichte mhm. erlebt habe, da ist noch dieses denken da, dass Väter sich aufzuopfern haben für die Gesellschaft ja. und für die Mutter und die Kinder. Ja. Mhm. Also die Väter haben quasi keine eigene Würde, keinen eigenen mhm. Lebenssinn, sondern sie sind für andere da. Ja. Und die Mutter ist sozusagen... Diejenige, die das Leben spendet, ja, das ja. ist diejenige, wo die Kinder sein sollen und so weiter. Mhm. Und dieses Denken ist natürlich noch älter als der Zweite Weltkrieg. Mhm. Es war ja, aber man kann da eben sehr gut festmachen, dass eben Männer hatten zu sterben fürs Vaterland. Mhm. Äh, die hatten zu arbeiten als Vater, ja, für ja. zu Hause. Aber sie hatten keine Vaterliebe zu haben mhm. und im Grunde leben wir in Deutschland in einer pathologischen Gesellschaft, was diese Familiendynamiken ja. angeht. angeht ja. Und ja, ja. Ähm, das, das jetzt so in der Umfrage... Vom Allensbach-Institut haben wir, glaube ich, 70 Prozent der Deutschen gesagt, sie finden, Kinder sollten nach der Trennung bei beiden Eltern sein. Aber mhm. das ist nicht die Machtelite des Landes. Ja? Mhm. Also Leute, die in Jugendämtern arbeiten, Richter sind, Politiker und so weiter, Machtmenschen haben mhm. fast, fast zwangsläufig eine Persönlichkeitsstruktur, die nach Macht strebt, also Stimmt. nach Kontrolle mhm. ja. und nach okay. Einfluss. Und das heißt nicht nach Ausgleich. Also wir haben leider viel zu viele, sage ich jetzt mal so, pathologische, also psychisch kranke Richter, ja. Jugendamtsmitarbeiter, die alle noch in diesem Denken drin sind, dass man mhm. Eltern so aufteilt, dass der Vater sich zu opfern hat ja. und die Mutter die Aufzucht macht. Also ja. die Mutter wird ja auch idealisiert und das ist ja alles... Ähm, wenn du ein Elternteil idealisierst, nämlich die Mutter mhm. und den anderen diskriminierst, also den Vater, ja, Vater ist entbehrlich, Mutter ist die Wichtigste, dann hast du ein, eine narzisstische Dynamik. Ja. Weil das Kind, ähm, also der, der Urschmerz der vaterlosen Gesellschaft ist ja, warum ist Papa nicht da, mhm. ähm, warum liebt er, liebt er mich nicht, Ja, ist er deshalb mhm. nicht da, ja. Nein, Kind, der Vater muss einfach nur in der Gesellschaft, wie es ist, arbeiten. Ja. Macht nichts, der Schmerz ist da, das Kind hat den Vater zu entbehren. Ja. Dann ist das Kind abhängig von der Mutter und keiner schützt das Kind vor der Mutter. Ja. Und die ja. Mutter hat ja den Vater nicht, ja, weil der Vater weg ist, also der Partner mhm. ist ständig weg. Dann klammert die sich an die Kinder und ja. betreibt dann diesen narzisstischen Missbrauch, weil sie sich selber ja. innerlich leer fühlt. Ja. Und pas Eltern-Kind-Entfremdung ist nichts anderes als narzisstischer Missbrauch. Mhm. Es wird der Narzissmus oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung, genauer gesagt, des einen Elternteils auf das Kind übertragen. Mhm. Also ja. man sagt dann vor dem Kind, dein Vater ist blöd ja, oder deine Mutter ist blöd. Und dann muss das Kind sich entscheiden. Und wenn es dann halt ja. noch vom Staat, von Richtern, Jugendämtern, dazu gezwungen wird, beim einen elternteil zu leben, dann, wie es bei uns zum Beispiel der ja. Fall ist, dann ist es dem Elternteil hoffnungslos ausgeliefert ja. und der narzisstische Missbrauch kann ganz einfach funktionieren. Und dann mhm. findet eine Gehirnwäsche statt und dann haben wir die nächste Generation von, Jugend von und Mitarbeiterinnen, ja. Richtern, Politikern, die ja. sagen, was wollen die mit dem Wechselmodell, die Kinder gehören doch zur Mutter ja. und erkennen nicht, dass die Gleichberechtigung des Wechselmodells die Heilung ist, ja. das, das Grundgesetz, also es wurde vor 25 Jahren erst reingeschrieben, aber das Grundgesetz hat ja allgemeine Werte, die für uns alle gelten, nach dem mhm. Kantschen-Imperativ. Ähm, du sollst immer nach den Maßstäben handeln, äh, wo du willst, dass auch andere danach handeln. Ja? Ja. Oder was du willst, ja, das man, den Spruch das, kennt ja jeder. Ja, genau. Und, also, das heißt, das Grundgesetz ist im Grunde bedingungslose Liebe. Mhm. Wir halten mhm. uns an diese transzendentalen Werte, Das sind wir auch beim Thema Universum, das du vorhin angesprochen ja. hast, ja, das sind für mich die transzendentalen ja. Werte. Und erst wenn wir in der Gesellschaft und im Staat verstehen, dass wir die Gleichberechtigung wollen nach Trennung der Eltern, mhm. dann können wir diese Pathologie auflösen und sagen, Beide Eltern sind gleichberechtigt. Beide ja. Eltern sind eine Bereicherung für die Kinder. Kinder. Wir können nicht die Eltern aufwiegen, weil der Vater ist anders als die Mutter. Und ja. das Anderssein ist das, was wir wollen. Und was wir ja. heute haben, ja, dass Kinder hauptsächlich noch zur Mutter gehen, das ist wie eine Diktatur. Da gibt es ja. einen Elternteil, der bestimmt und fertig ist. hat nichts ja. mit Demokratie zu tun. Ja. Das heißt, diese dieses Residenzmodell, diese Anti-Gleichberechtigungshaltung, diese Anti-Wechselmodellhaltung, die widerspricht völlig den Werten unserer Gesellschaft mhm. im Nukleus unserer Gesellschaft mit der Familie mhm. und zerstört im Grunde das Erlebnis von Demokratie für mhm. Kinder, deren Eltern sich getrennt haben. Ja, und es geht noch viel weiter. Also diese Kinder, die leiden ja auch sehr darunter, ja, also da muss ich wirklich ganz klar sagen, PAS ist für mich Kindesmissbrauch, wirklich, mhm. denn es ist so ein großer psychischer Missbrauch, dass, also manchmal auch körperlich, ja, also wenn Schläge noch und, und einsperren, meine Kinder wurden geschlagen, eingesperrt, wenn sie nicht genau das gemacht haben, was die anderen eben dann wollten und ähm, es geht weiter für diese Kinder, ja, also wenn da jemand denkt, dass es dann aufhört, weil sie 20 werden, <lacht> dann kannst du das vergessen, also es gibt, ich weiß nicht, es gibt ja keine genauen Zahlen darüber, denke ich mal, <lacht> aber ähm, ich denke, die Dunkelziffer ist da enorm, weil heute spricht man glaube ich, von 21 Prozent von Kindern, die dann wirklich so große psychische Schäden haben, dass sie eben diese auch mit ins ähm, Erwachsenenleben nehmen. Und eben die reproduzieren das ja dann auch wieder. Also es, es ist so wie ein Rad, das nie aufhört zu drehen dann, wenn man da nicht irgendwie mal so einen richtig fetten Stock da reinmacht und sagt Stopp, ja, es ist... Es geht so nicht weiter. Und die Kinder sind wirklich sehr, ähm, die werden da psychisch sehr, sehr geschädigt. Ja? Und das finde ich halt auch, ähm, ja, das finde ich halt einfach wirklich schlimm. Und natürlich der Elternteil, der entfremdet wird, der einfach weggeworfen wird. Und wie du sagst, das ist... In unserer Gesellschaft heute, auch in der Schweiz. Wir haben ja, glaube ich, letztens drüber abgestimmt, ob die Väter Vaterschaftsurlaub kriegen sollen. Pff, vergiss es. Also, kannst du im Schweizer sagen, ja, wozu wo braucht ein Vater Vaterschaftsurlaub, ja? Also das kapieren die nicht. Das, ähm, und, und da merkst du halt ganz genau, wie groß das dieses Problem in der, also dieses Problem, dieses Thema in der Gesellschaft ist, ja. Dass man immer noch denkt, also ah, ja, okay, Mutter zu Hause da, kochen, waschen, putzen, Kinder aufziehen und Vater ist der Ernährer und der Erzeuger. Und das ist ein echtes Problem, ja. Also, wir Menschen sind da zum. zum Eben dies, dieser Austausch, diese Liebe, diese Energie, diese Dualität, die ja Mann und Frau halt einfach auch mitgeben. Und, und das, das ist in der Natur und das brauchen die Kinder auf jeden Fall. Und wir brauchen das auch. Ja. Ich denke, Vaterliebe ist etwas sehr Subversives in unserer westlichen Gesellschaft. Mhm. Weil wenn du deine Kinder liebst, ja. Und du sie lieben willst und mit ihnen Zeit verbringen willst, dann ist der Job nicht mehr so wichtig. Mhm. Dann, ist, dann überlegst du dir zehnmal, ob du nach Afghanistan gehen willst, um Deutschland am Hindukusch zu verteidigen. Ja, da ja. sagst du, <lacht> womöglich. <lacht> ich bringe mein Kind lieber in den Kindergarten. Ja. Genau. Also, ja, genau. Ja. du bist nicht mehr so manipulierbar durch den Staat. Ja. Und äh, traditionell in unserer Gesellschaft sind ja Männer diejenigen, die mhm. unabhängiger sind. Also ich mhm. bringe jetzt mal das typische Rollenmodell. Ich sage nicht, dass es das, das ist, was ich will. Ja. Ich mhm. sage nur, das ist das, wo wir herkommen. Ähm, als Mann warst du halt eher in der Gesellschaft draußen. Ja. Du hast gewusst, wie du da agierst. Hast es dann deinen Kindern beigebracht. Die Mutter war eher zu Hause in ihrem nahen sozialen Gefüge drin. Mhm. Das heißt, die Männer waren traditionell, traditionell diejenigen, die die Wahrheit sprechen konnten, ja, weil sie halt unabhängiger waren. Die Frauen mhm. mussten sehr aufpassen, was sie sagen, ja, damit sie nicht irgendwie Probleme bekommen. Ja. Sokrates war keine Frau, sondern ein Mann und er musste den Giftbecher trinken, weil er für die absolute Wahrheit steht. Mhm. Das Interessante ist, Jesus ist ein Mann und er steht für die absolute Liebe und Vergebung. Ja? Mhm. Das ist vielleicht ein interessanter Paradigmenwechsel. Ja. Aber wie musst du eine Gesellschaft formen, damit du die Menschen, die eher dazu tendieren, die Wahrheit zu sagen und zu kritisieren und die sich nicht so einfügen. ja Wie musst du die Gesellschaft strukturieren? Und da muss man sagen, naja, dann guck doch, dass die Mütter vom Staat unterstützt werden, weil die Mütter haben Angst, dass ihren Kindern was passiert. Die werden nicht so mutig sein wie die Väter, die da unabhängiger sind. Also helfen wir denen, ja, mit Alleinerziehenden-Bonus und so weiter. Und dann werden die schon sich so verhalten, wie wir es wollen als Politiker. Ja, ja. Und die Väter, die unterdrücken wir. Also ich mal jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild, ja. Ich bin mhm. kein Borderliner, das sind jetzt hier so die <lacht> Extrempositionen und da gibt es dazwischen. Als möglich. Aber wenn du mal dieses Gedankenexperiment machst, ja, ja, dann muss man doch sagen, Moment, das hat mit Demokratie nichts zu tun, sein mhm. Demokratie sind... Vater und Mutter gleichberechtigt, die mhm. Kinder können von jedem Elternteil was lernen und dann lernen sie halt von dem her, wo wir traditionell herkommen, was es heißt, integer zu sein, die Wahrheit zu sprechen, Kritik zu mhm. üben, auch wenn ja. man sich damit Feinde macht. Ja. Und man lernt auch dann von der Mutter, was es heißt, sozial integriert zu sein, ähm, darauf zu achten, wie man etwas formuliert, mhm. wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter. Das ist jetzt sehr schematisch, aber innerhalb dieses Spektrums bewegen wir uns ja alle. Ja? Und ich als ja. Mann kann auch von meiner Frau was lernen und die Frau von mir und von so weiter. Mann, ja, und wenn halt eine Beziehung zerbricht, funktioniert genau dieses nicht mehr. Mhm. Und dann ist die Eltern-Kind-Entfremdung im Grunde das Gegenteil von dem Wachstum, wo wir eigentlich hätten lernen müssen mhm. und der Elternteil, der dann entfremdet, der sagt im Grunde, nein, ich will die Tyrannei, ich will die Kontrolle haben, ich bin der Diktator und ich ja. lasse keine Demokratie zu. zu, hier herrscht keine Freiheit, ja. keiner kann ja. sich entwickeln und kann leben. Ja. Und genau dieses Modell wird in Deutschland unterstützt. unterstützt ich, ja. Wir wissen auch, die USA äh, ja. sind ganz schlimm, ja, was Väterdiskriminierung ja. angeht, aber auch Mütter. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Mütter diskriminiert werden, zumindest in Deutschland, die das Wechselmodell wollen, die die Gleichberechtigung wollen. Ja. Die mhm. kriegen sie dann nicht und dann werden die Kinder den Vätern gegeben. Ja, das kann ich, ich, ich kann das so nicht beurteilen. Ich habe mich auch nicht wirklich damit befasst, wie das dann ausschaut, eben wenn die Menschen in dieses Wechselmodell wollen. Ich weiß, in der Schweiz wird das immer oder oftmals vorgeschlagen, wenn es irgendwie geht, dass die Eltern beide das Sorgerecht haben und eben die Kinder irgendwie ein, zwei Wochen bei dem Elternteil sind und dann ein, zwei Wochen, je nachdem, beim, beim anderen. Was ich eigentlich generell gut finde und, und auch richtig finde. Und was mir jetzt einfach die ganze Zeit, wo du gesprochen hast... Es geht um Achtsamkeit bei mir, bei uns. Und es fängt bei jedem selbst an. Ja? Also es geht darum, ja, wie, wie, wie achtsam bin ich wirklich mit mir selber und wie gehe ich mit anderen Menschen um. ja und, und was eben auch, was kriege ich in der Kinderstube überhaupt mit? Was kriege ich von der Gesellschaft mit? Ähm, wie geht es mir in der Schule? Ähm, all diese Dinge, es ist ein riesen Ball von, von Themen, die halt da, ja, die da dazugehören eigentlich, ja. Also wenn man so in Lösungsansätzen denken möchte. Also es braucht ganz bestimmten Paradigmenwechsel, wo die kritische Masse versteht, was es heißt wenn man Kinder, ähm, also Eltern entfremdet und die Kinder keinen Zugang mehr zu einem Elternteil haben. Was, was mit den Kindern passiert und was mit dem, dem entfremdeten Elternteil passiert. Und das, ähm, da gibt es auch Studien drüber. Ich glaube, die einen sagen, ja, die kritische Masse ist nur 1,5 Prozent der Bevölkerung und die anderen sagen 5 oder so. Ich hoffe jetzt mal, es ist nur 1,5 Prozent. Dann haben wir eine gute Chance, dass wir vielleicht bis in zwei, drei, vier, fünf Jahren mit solchen Themen eben wirklich auch ein Resultat in, im, im, im, oder ein Umdenken oder ein Erkennen eben, ein Erkennen, weil was mir auch immer wieder auffällt, ich kenne ähm, viele Leute, die kennen jemanden, jemanden, der entweder entfremdet selber oder entfremdet wird. Und es gibt ja auch immer mehr Trennungen und so, und darum denke ich, das PAS wird immer mehr, ja, also, und ich denke auch, das PAS wird immer mehr, weil die Menschen immer weiter von sich selbst weg sind, ja, weil, das hast du auch gesagt, ich denke, man kann nicht so handeln, man kann nicht einem, Ex-Partner, den man wirklich geliebt hat und, und unseren eigenen Kindern so viel Schmerz zufügen, wenn du selbst nicht ganz, ganz, ganz, ganz weit von dir selbst entfernt bist. Ja. Das, ist, das ist nicht möglich. Ja, also ja, die ist, sind... Äh, ja, ja. Es, ich ist, äh, es kommt ja am 12. Februar dieser Film, dieser Film weil du ja, mir ja. gehörst ähm, in der ARD, ja. den muss ja. man unbedingt anschauen, da wird es ja, das ja gezeigt, wie eine Mutter eltern kind entfremdung betreibt. Ja, genau. Und äh, also, ja. ich kenne es aus eigener Erfahrung, ja, und unsere Kinder auch. Ja. Ähm, ich ich denke, die Gesellschaft muss erkennen, dass es eine psychische Krankheit ist, wenn man dem alten ja. Elternteil die Kinder vorenthält. Und ja, sie muss ja. auch erkennen, dass Richter und Jugendämter, bzw die Mitarbeiter, psychisch krank sind, wenn sie dagegen sind, mhm. so wie in unserem Fall sagen, ja, die Kinder werden geschädigt, weil der Vater mit den Kindern über das Wechselmodell redet, ja, eben. das ist so ein Humbug und also in dem Sinne sind diese Leute, die das bei uns entschieden haben, ja. psychisch krank, weil ja. sie eben, du hast Werte angesprochen, ja. sie nicht nach den Werten unserer Gesellschaft handeln, nämlich dass mhm. Kinder zur Gleichberechtigung und in Gleichberechtigung ja. erzogen werden müssen. Und das muss mhm. die Gesellschaft erkennen. So wie ja. sie heute weiß, wir dürfen uns nicht mehr duellieren. Mhm. So ja. muss sie wissen, wir müssen den Kindern beide Eltern garantieren. Ja. Sonst, jeder, der das nicht garantiert, ist psychisch krank, weil ja. es für die Kinder schlecht ist. Das mhm. ist so wichtig, dass es die Gesellschaft erkennt. Erkennt, ja, ja, absolut. Absolut. Ich bin mir sicher, ähm, wie gesagt, dass es vielleicht noch zwei, drei, vier Jahre geht oder so, aber ich denke, wir sind echt auf dem Weg dahin. Ja? Weil es, es, es kommen viele Themen, also äh, sieht man ja zum Beispiel Mobbing in der Schule. Ja? Das Thema Mobbing in der Schule, wo man vor zehn Jahren hat eigentlich noch keiner wirklich drüber gesprochen, ja, oder äh, da war das noch nicht so und jetzt kommt das auch, das wird immer größer jetzt und man kann es nicht mehr ignorieren, ja, also, und ich denke, das ist, das ist wirklich der Weg einfach, darüber zu sprechen und den Leuten zu sagen, hey, bitte schau da mal hin, findest du das normal? Ist das als Mensch, verhalten wir uns als Menschen korrekt, wenn wir sowas tun? Ist, ist das in deinem Sinne? Ist das im Sinne der Gesellschaft? Ist das im Sinne ja, vom, vom Ganzen schlussendlich? Ja? Ähm, ich denke aber, wir kommen dahin. Ich bin da ja. überzeugt davon. Ich denke es auch. Ich will jetzt keine Prognose <lacht> darüber abgeben, in wie vielen Jahren. Ja, ihr ähm, auch nicht. Also. <lacht> für mich ist einfach relevant, ich mache das ja alles, damit meine Kinder nicht dasselbe ja. durchmachen müssen. Durchmachen, ja. genau. Das ist für mich die Perspektive. Und ja. jede Minute weniger, äh, die in meine Kinder oder ein anderes Kind <lacht> in Deutschland oder sonst wo äh, im deutschsprachigen Raum drunter leidet, dass wir im Grunde eine PAS-Gesellschaft haben. Ja in ha. den Machteliten, ja. ähm, das ist gut. Ja. Ähm, ja. Was ich in deinen Videos, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da einer Meinung sind oder nicht. Ich habe dich so verstanden, also jetzt auf, die, auf den Punkt hin, <lacht> ja, wie kann man Änderungen in der Gesellschaft herbeiführen? Und mhm. ich habe dich so verstanden, dass du sagst, ähm, du kommst aus dem PAS, aus diesem Entfremdungssyndrom, oder diesen narzisstischen Missbrauch von dir und deinen Kindern raus, wenn du loslässt, ja, wenn du es aufgibst. Du darfst da keine Energie reingeben. Nein, also ich denke, es ist ein Weg, den man gehen muss. Das heißt, ähm, es gibt effektiv, nein, ich sage eigentlich, du musst deine Kämpfe wählen. Ja? ja, Weil sonst eben, man wird von allen Seiten angegriffen und so. und ähm, es ist ganz wichtig, dass man einfach nicht sein Gleichgewicht verliert. Das ist eigentlich das, was ich sage. Man muss selbstverständlich, ähm, wenn man einen wichtigen Gerichtstermin hat, wo es Entscheidungen gibt oder so, da musst du natürlich hingehen. <lacht> ja klar, also ich sage nicht, man soll, nicht ähm, man, man soll es einfach schleifen lassen. Aber das Wichtige ist, dass man bei sich bleibt und nicht vergisst, dass man auch ein Leben hat und dass... Dass wenn man ähm, ja eben in diesen, wenn man sich dem Strudel einfach so hingibt, ohne wirklich, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja auch mit beiden Beinen ganz, ganz fest verankert zu sein, ja, dann reißt es dich einfach mit und dann mhm. hast du einfach die Blöde Chance, dass, dass du, dass dein Leben da, dass das nicht in richtige Bahnen kommt oder so. Oder dass halt sehr viel kaputt geht und sehr viel verloren geht. Aber ähm, nein, PAS ist eine Kriegserklärung an uns, also an den entfremdeten Elternteil selbstverständlich. Und ähm, ich sage auch immer, du bist im Krieg, du bist ja. im Krieg. Du musst strategisch denken, du musst Bescheid wissen, du musst dich informieren, du musst, du musst ganz viele Dinge tun, ja. Aber das andere musst du auch tun, ja. Auf dich schauen, auf dich achten, eben diese Achtsamkeit mit dir selber praktizieren. Ja, das finde ich wichtig einfach. Ja. Okay, gut, dann dann sind wir auf der gleichen Seite oder haben das gleiche. Es gibt ja diese die Samurai zum Beispiel, ja, die ja. Als denkt hier Google, es müsste mit mir reden. <lacht> <Wenn> die <lacht> reden um, also die Ethik der Samurai ist ja die, die hassen ja die Menschen nicht, die sie töten, ja. sondern sie haben ja quasi den Auftrag, ja, so mhm. James Bondartig. Um, die Idee ist halt. Zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, die Namen zu nennen von den Leuten, die verantwortlich sind für unseren Fall. Ja, Wie den Richter ja. und jetzt habe ja. ich da eine Jugendamtsmitarbeiterin bei mhm. Namen genannt. Vorher habe ich immer gesagt, ich sage die Namen nicht, ja, weil ich möchte mhm. den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu ändern. Ja. Aber ich habe gemerkt, es passiert nichts. Nichts. Und, mhm. ähm, ich habe gemerkt, okay, du musst die persönlich verantwortlich machen für das, was sie tun. Mhm. Und du musst sie in die Öffentlichkeit bringen, weil im Verborgenen, im Gerichtssaal, in den Jugendämtern, wenn da nichts rausgeht, nicht mit den Namen, mhm. dann ist es denen egal. Dann hören die nicht auf. Ja. Und die Öffentlichkeit ist das Einzige, was eine Änderung bringt. Ich habe es in einem mhm. anderen Video vor kurzem gesagt. Am Anfang steht das Wort, steht schon in der Bibel. Ja? Mhm. Und das ist die Macht der Öffentlichkeit. Deshalb ist ja. Demokratie so wichtig. Deshalb ist auch das Recht so wichtig, Menschen von Behörden und Gerichten öffentlich kritisieren zu dürfen und ja. auch ihren Namen nennen zu dürfen. Ja, klar. Solange du beweisen kannst, was die tun, solange du ähm, nachweisen ja. kannst, dass die lügen, dass ja, das nicht stimmt, ja. dann mach's. Dann kritisiere sie. Ja. Und zu der Überzeugung bin ich gekommen, weil ich äh, den Fall der Dina Birnath beobachtet habe seit längerem und mhm. wobei die Kinder weggenommen wurden vor dreieinhalb Jahren. Und die hat sie jetzt wieder und die hat jetzt im Fernsehen in einem Interview gesagt, das Einzige, was ihr blieb, war die Macht der Öffentlichkeit. Mhm. Und da habe ich mir nach langer reiflichem Leben gesagt, und ich mache das jetzt auch. Ja. Und warum mache ich es? weil wir halt, wie du sagst, wir, wir sind hier in dieser 3D-Welt. Ja? Wir, wir haben auf der einen Seite eine Seele oder ein Bewusstsein und wie auch immer, mhm. das ja uns Menschen verbindet. Im Endeffekt ja. haben wir ja alle die gleichen Bedürfnisse, Themen ja. und so weiter. Ja. Ja? Also ja. Ähm, jemand aus Indien merkt, der will auch einfach nur mit seinen Kindern friedlich leben. Was will der andere? Sondern will er sein ja. Hobby und so weiter. Ja? Genau. Inder sind nicht andere Menschen, nur weil sie Inder sind. Ja? Die <lacht> haben die gleichen Grundbedürfnisse und ja. die wollen auch lieben ja. und fröhlich und glücklich sein und, und, und ja. nicht sterben und so weiter. Ja? Also die ganzen Menschenrechte. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann diesen Krieg. Das hast du richtig gesagt. Es ist ein Krieg. Ja. Der deutsche Staat führt Krieg gegen unsere Kinder und mich. Mhm. Und ich ja. sage jetzt, Leute, wir gehen raus in die Öffentlichkeit und ich nenne euch und ihr seid verantwortlich und ich nehme kein Blatt vor den Mund, sondern am Anfang ist das Wort und damit verändere ich alles. Ja. Das mhm. kann immer noch heißen, dass sie mich völlig fertig machen. Ja? Das kann heißen, dass ich eine Unterlassungsaufforderung nach der anderen kriege, dass mhm. die Staatsanwaltschaft oder sonst was macht und die da zusammenarbeiten. Hat es alles schon gegeben, mhm. nicht nur vor 45, sondern jetzt auch. Es werden auch Väter ja. und mhm. Mütter psychiatrisiert, der Fall Mollat und so weiter. Okay, mhm. aber was wäre denn die Alternative, dass ich, weil ich Angst habe, nicht die Wahrheit ausspreche? Mhm. Zumindest das, was ich für die Wahrheit halte. Und Damit halte. ein anderes ja. ihre Wahrheit einbringen können. Und wir zusammen ja. darum ringen, um was geht es denn hier, was sind unsere Werte? Ja. Ja. Ich kann nicht aufgeben, ich kann nicht ruhig sein und ich mhm. ziehe das konsequent durch, mhm. weil ich komme nackt auf die Welt. Ich habe nichts, wenn ich auf die Welt komme und ich habe nichts, wenn ich von dieser Welt gehe. Und alles zwischendrin ist ein Plus. ja. Ich ja. kann im Grunde nichts verlieren. Man kann mir keine Angst mehr machen. Ja. Und deshalb spreche ich die Wahrheit benenne diese ja. Menschen. Ja. Und das ist für mich ähm, jetzt nochmal so, so ein Wachstum gewesen, mhm. ähm, in diesem PAS, wie auch immer, und deshalb habe ich auch dein Posting geteilt, ja, weil ja, ich bin durch die Hölle gegangen. Ich gehe immer noch durch die Hölle, ja. ja? Das ist analog, ich, ich sehe zwar ein bisschen aus wie Jesus, ja, auf, zumindest <lacht> auf, den, auf den mittelalterlichen Bildern und so, ja. <lacht> ich bin nicht Jesus, ja, aber wenn ich jetzt so dieses Bild nun von Jesus, der durch die Wüste geht und dann. Ja oder Moses ja der dann mit den Israeliten durch die Wüste geht und dann der brennende Dornbusch und dann sind es diese göttlichen Gebote du würdest das Universum nennen ja aber es ist nichts anderes als die Fähigkeit von uns Menschen zu reflektieren ja. und wenn ja. du meditierst reflektierst du über dich daher kommen diese Ideen und dann ist es wie ein Wunder von irgendwoher ja aus dem Universum oder von Gott Irgendwas spricht zu dir. Nein, ja. das ist unsere Fähigkeit zu reflektieren. Und die Israeliten, die sind einfach sehr lange als Gruppe durch die Wüste gelaufen ja, und haben halt reflektiert, wie können wir uns als Gruppe besser organisieren. Dann kamen mhm. die zehn Gebote heraus. Damals hat man das halt göttlich genannt, weil man kein psychologisches Erklärungsmuster hatte für Aha, diese Fähigkeit ja. der Menschen. Ja. Ja. Und ja. das ist genau das, was ich mache. Ja. Ich gehe durch die Wüste, ich gehe durch die Hölle und dann bist du sehr viel alleine. Und Hannah ja. Arendt hat gesagt, nur wenn du alleine sein kannst, kannst du auch ein Gewissen ausbilden. Mhm. Und du fällst zurück auf dich selbst. Ja. Du merkst, ich könnte genauso böse sein wie dieser Richter. Ich könnte mhm. genauso böse sein wie diese Jugendamtsmitarbeiterin. Mhm. Ich könnte genauso böse sein wie meine Ex-Frau. Was mache ich? Mhm. Und dann fällst du zurück auf dich erkennst diese allgemeinen Werte, ja? wie Moses mit dem brennenden Dortbusch die zehn Gebote. Die kommen von irgendwoher zu dir. Ja? Sie waren eigentlich schon immer da irgendwie. Ja? Man kann das ja. schlecht erklären. Und dann sagst du, was mache ich jetzt in diesem Krieg? Und was du machst, ist, dass du wie ein Samurai, du liebst alle diese Menschen, du hasst sie nicht, aber du bist ja. quasi wie ihr Lehrer. Du spielst mit in diesem Spiel und du machst Du, da gibt es ja diesen Wolfgang Betz, wie er heißt, der nennt es Arschengel. Du bist ihr Arschengel. Ja? Die hasst Sie sich. sind dein Arschengel. Und du Sie sind bist deiner und du bist den ihre. Ja? Die frage ist: ja, genau. wie bewusst bist du dir darüber. Ja, ja? Das, genau, genau, das ist, es, das ist es. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, also was ich auch äh, für mich immer wieder sage, also ich will nicht meinen letzten Atemzug nehmen in diesem Körper und mir sagen, also Mann, war ich ähm, doof, blöd, arschlochmäßig unterwegs. Das auf keinen Fall. Ja? Auch wenn ich jetzt nicht sage oder glaube daran, dass es ein jüngstes Gericht gibt oder dass ich mich da rechtfertigen muss, wenn ich den Körper verlasse. Aber also das ist für mich ganz wichtig, dass ich stolz ähm, sein kann auf mich, dass ich menschlich bin ähm, und auch mich so verhalte. ja. Also es geht um Menschlichkeit, ja. Wie auch die zehn Gebote, da geht um nichts anderes als um Achtsamkeit, um Menschlichkeit, um um Brüderlichkeit, um, um, um, hey, ich bin eine korrekte Person und ich behandle dich auch so. Ja, und, und ja, darum ja, geht Ja, die Alternative ist ja Nihilismus. Da, ja. da gibt es ja diesen Film Joker, das ist im Grunde eine Studie, wie du zu einem Nihilisten wirst. Mhm. Weil du mhm. kommst an den Punkt, wo du entscheiden kannst, entweder bringe ich mich um oder ich bringe die anderen um. Ja. Oder ich trete ein für Werte, die uns allen helfen, dass es uns besser geht. Ja, genau. Und an dem Scheideweg entscheidest du dich. Ja. Und man kann es ja auch so sehen, wenn du sowieso an dem Punkt bist, wo du dich am liebsten umbringen würdest oder wo dein Leben keinen Sinn mehr macht oder mhm. ja, wo du sagst, niemand mag mich mehr oder wie auch immer, ja, wo du an diesem Nullpunkt bist, dann kannst du auch sagen, okay, wenn ich sowieso nicht wichtig bin, kann ich auch was machen für andere. Für Kann andere. ich ja. mein Leben einsetzen, ja, wie es jetzt ja. der Fight macht, ja, der den Hungerstreik macht. Ja, ja, ja. ja. Ich denke, genau das ist seine Motivation. Ja, gut, Leute, wenn ihr mich so diskriminiert und so ja. fertig macht, dass ich sowieso wertlos bin für euch, dann, na, ja. dann kann ich mein Leben auch hingeben ja, für ja, genau. andere. Ja, genau. Ja. Ja. Das, das denke ich auch. Und das ist auch ein spirituelles Konzept, das du sehr gut kennst, höchstwahrscheinlich. Und darum habe ich auch gesagt, für mich ist alles spirituell. Denn was willst du? Also all diese Dinge sind eigentlich ja spirituell. Und es spielt aber keine Rolle. Aber... Umsetzen, also verstehen muss man das, dass wenn man sich eben so verhält, dann kommt dieses Echo womöglich, oder wenn man sich so verhält. Und was zwar beim PAS natürlich ähm, so nicht ganz stimmt, ähm, weil wir können ein sehr guter Partner sein, gewesen sein und trotzdem entfremdet werden. Ja, also das hat nichts ähm, damit zu tun, dass ähm, ja, du kein guter Partner warst oder was weiß ich, sondern das ist der andere, der halt ähm, mit sich selber kämpft und das auf dich, äh, an dir auslebt sozusagen oder überträgt oder eben spiegelt. Aber ja, also es geht ganz bestimmt darum, dass du wählst, wie du damit umgehst, wie dein Leben sein soll. Ähm, ob du dich davon komplett konsumieren lässt und halt auch sehr viel aufgibst, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich und wie achtsam, wie, wie viel Mitgefühl du hast dir selbst gegenüber, dem Leben gegenüber, dem anderen, dem anderen gegenüber, ja. Also das sind so die, für mich so die Hauptpfeiler, sage ich jetzt mal, ja. Meine älteste Tochter, die ist ja im Mai 2019 von der Mutter zu mir ja. geflohen. Ja. Da war sie elfeinhalb. Ja. Und im Grunde hat sie da eine Entscheidung getroffen, die ihr natürlich nicht komplett klar war. Ja? Mhm. Aber sie hatte es so ausgedrückt, sie hatte Angst, ihren Papa nie wiedersehen zu können. Sehen zu können ja. Und sie ist zu mir, weil sie wusste, ich lasse immer zur Mutter, so oft sie will. Wenn ja. sie möchte, genau, genau. Realität ist die Mutter will sie nicht so oft, wie sie sie will. Ja? das ist auch wieder Teil dieser Entfremdungsstrategie. Diese, genau, ja, ja. Dieser, weil ich klar, also die älteste Tochter war so mutig ist zu mir. Mhm. Jetzt könnten die anderen drei natürlich von diesem Mut irgendwas abbekommen, ja. ja also genau. muss man die sozusagen so. äh, die Kontaminierung verhindern, die ja. da isolieren ja. und so weiter. Ja. Ja. Aber was ich sagen will ist meine älteste Tochter hat mit 11,5 schon eine Entscheidung getroffen, die ich erst mit 45, 44, 46 getroffen habe. Ja. Mhm. Mir ist sie vielleicht ein bisschen bewusster als ihr, ja. aber weißt du, was sie alles erleben muss, wo sie überall ausgegrenzt wird oder ja. wurde? Ja. Ähm, was da alles im Hintergrund passiert an Mobbing. Ja. Und wie sie damit umgeht, ja, das ist bewundernswert. Sie ja. ist dann da mal eine Zeit lang ähm, konsterniert, frustriert oder sonst was und dann im nächsten Moment tanzt sie, lacht, ja. erfreut sich und redet mir auch drüber, versteht, was da mit ihr passiert. passiert ja. Ja. Ähm, ich sage kein schlechtes Wort über die Mutter, ja. Ja. sie sagt mir, was ihr nicht gefällt und so, ich helfe da, dass sie sich auf sich selber fokussiert, ja. äh, dahin kommt, was sie will, sie darf sich an mir reiben, sie darf an mir sozusagen ihre Persönlichkeit entwickeln, auch an ja. Freunden, die wir hier haben, sie hat sich ihren neuen Freundeskreis oder einen zusätzlichen Freundeskreis aufgebaut. Gebaut, ja. Und äh, das ist echt bewundernswert, wie sie da mit 11 schon diese Kraft gehabt hat. Das ist es, ähm, ja. ja. Weil es im Grunde ging es für sie darum, was ist die Wahrheit? Mhm. Was erzählt man mir bei der Mutter mhm. und was höre ich beim Vater? Ja. Und mhm. sie hat dann eine Zeit lang, hat sie quasi Tagebuch geführt, was die Eltern sagen. Und mhm. hat es dann abgeglichen mit der Realität. Ja, ja. Und dann hat sie gemerkt, <lacht> das wer das sagt, was wirklich stimmt und wer stimmt. Ja, das ja. nicht tut. Ja, ja, ja. Und äh, mit halb ist es schon extrem interessant ja. und spannend, was sie da gemacht hat. Und also sie hat eine, ein Bewusstsein schon mit halb das erstaunlich ist. Ja, das ist es auf jeden Fall. Und auch die Entscheidung, die sie getroffen hat, ähm, die ist ziemlich radikal, ja, weil sie musste ja eigentlich damit rechnen, dass sie ja vielleicht dann die Mutter doch auch nicht mehr sieht. Ähm, also nicht, weil du sie nicht gehen lässt, sondern weil eben die Mutter dann sagt, du, du hast mich jetzt verlassen, du kannst jetzt gerade da bleiben, wo du bist. Ja, Chapeau. Das <lacht> ist eine, eine große Persönlichkeit in dem Fall. <lacht> ja, ja, das ist doch schön. Das, das, gibt, das gibt einem auch Mut, finde ich, irgendwie, wenn man das so sieht auch. Ja, und hier ähm, natürlich. Ja, also mir selber, ja, Mut in dem Sinne, dass man sieht, Kinder können sich ja. daraus befreien. Ja. genau. Mir, also, mir selber hat es jetzt nicht Mut gegeben in dem Sinne, <lacht> Also es hat mir noch nicht mal Bestätigung gegeben, dass mein ja, Weg der richtige ist. Weil, der richtige ist. Weißt, wenn du, wenn du so unwürdig behandelt wirst ja. und dann für dich selber dann die Integrität fasst und die Werte behältst oder entwickelst und so weiter, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, wer da zu ja, dir hält oder nicht und da kommt oder und sonst so. was, ja. sondern das ergibt sich automatisch. Ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich ziemlich alleine war, dann immer wieder Leute da waren, die einfach irgendwie plötzlich da waren und ja. geholfen haben, gemacht haben. Ich habe denen geholfen, mhm. wie auch immer. Das war aber nie aus Kalkül, aus Absicht, ja. sondern ich bin diesen Weg gegangen. Und es mhm. hat sich dann, das ist vielleicht was, wo dann unterbewusst vielleicht meine Tochter auch gemerkt hat, okay, der Papa hat da schon irgendwie vorgearbeitet, der hat da mhm. was verstanden ja, und ich kann mich ja. jetzt darauf verlassen. Ja, vielleicht sind das so ja. die Dynamiken, die da ja. unten arbeiten. Das, das denke ich auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen das, also woran ich glaube zumindest, weil du strahlst natürlich ganz andere Energien aus, wie vielleicht ihre Mutter, sage ich jetzt mal, oder jemand anders, ist ja egal, aber ähm, ja. Auf jeden Fall, also das, ähm, daran glaube ich ganz stark und darum bin ich auch so ähm, glücklich, wenn sich Menschen auf den Weg eben begeben, ähm, auf ihren eigenen persönlichen Weg. Beim PAS weißt du ja nie, ist es jetzt richtig, was ich tue? Ist es nicht? Also man weiß es schon, aber es ist wie unsere Wahrheit, ja und und und wir wir kriegen ja auch immer wieder Rückschläge du hast auf deiner homepage so ein so ein ähm, wie, wie, jetzt weiß ich nicht mehr wie, wie du dem gesagt hast ja so wie ein Ablauf von den Urteilen und was da so, so passiert eine ist ja genau genau mhm. und ähm da sieht man ja auch die Rückschläge, die du einsteckst da, ja. Also wo du, wo du ja eigentlich auch denkst, ja, aber das kann mir ja keiner jetzt verwehren, dass die die Hälfte der Oster, der Osterurlaub zu mir jetzt kommen und zack, zack und zweimal hintereinander hast du da sozusagen ähm, bist du da abgewiesen worden, ja. Und, und das ist so ein bisschen, das, du weißt nie, was was passiert also, du, du weißt auch nie, ist es jetzt. Also ist es jetzt richtig, ich kann mich bei mir erinnern, ich da kommen auch immer wieder ganz große Zweifel, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Mache ich überhaupt das richtige? Ist es überhaupt das, was ich tun soll? Und dann kommen vielleicht dann die Kinder noch, die sagen, hey, du bist so eine blöde Mama, du willst Papa ins Gefängnis bringen und und dass du du bist so, ich wir wollen dich gar nicht mehr sehen und so und dann stehst du so da und sagst, also ähm, ja. Und ja, also das da, ja. da finde ich Und, schon wichtig, ja, dass man... Das fand ich auch in einem deiner Videos so toll, als du gesagt hast, ähm, sei vorbereitet auf diesen Moment, wo dein Kind zu dir sagt, ich will nicht ja. zu dir, ich finde ja. dich blöd. Ja. Und Das, das ist, zerreißt dich. Das, das zerreißt ich. dich. Das, ja, ja das, ist, ähm, aber irgendwie ist es doch dann der gespiegelte... Zustand von, ich, also meine Elf dort hat mal gesagt, wenn du dein Leben nicht lebst, dann weißt du auch nicht, wo es hinführt, ja? also ja. du kannst es <lacht> so ja, sehen, sehe. ja. oder also es kann dir egal sein, was die anderen sagen, ja. du machst es ja. sowieso, das hat dann halt Konsequenzen, aber ja. so what, ja, die Konsequenzen ja. hat sowieso, du ja. musst einfach dran bleiben du musst deinen ja. Weg gehen und die Kehrmedaille davon ist, Mama, ich will nicht zu dir. Mhm. Ja, Das ist quasi die mhm. negative Seite davon. Ja. Es ist nicht die freiheitliche Entscheidung, in seinen Weg zu gehen, sondern die fremdbestimmte Entscheidung, Entscheidung. die Mama ja. abweisen zu müssen. Also nicht ja. das Kind hat frei entschieden, ich will die Nein. Mama nicht sehen, sondern genau. der Vater hat es dem Kind ja. mit Gewalt aufoktroyiert, Auf dass Sticky. es sagen muss, ja, und darum ist es aber so wichtig, dass du ganz bei dir bist. Und ich kann es ja. wirklich nicht genug wiederholen. Bei, beim PAS musst du ganz bei dir sein, in deiner Liebe auch. Du musst, du, du, du musst diese Liebe weiterhin spüren können, für dich selber, für die anderen, für dich. Die welt für deine kinder für, für sogar für deinen ex von mir aus egal aber du musst wenn, weil wenn du das verlierst eben dann dann kommst du in diesen strudel wo du eigentlich solche Situationen eben nicht mehr handeln kannst, ja, und wo du dann denkst, ich habe auch letztens mit so jemandem gesprochen und man hat ihr richtig angemerkt, dass sie sehr, sehr frustriert und verletzt ist, weil ihr Sohn dann irgendwann gesagt hat, nee, ich will gar nicht mehr zu dir, ja, also, und... und <lacht> Das ist ja ein Muster, was man verstehen muss. Und wenn du im PAS drin bist, eben genau das, was du vorhin gesagt hast, dann ist es nur, es ist ja nicht dem Kind seine freie Entscheidung. Und ähm, ja, also ganz bei sich sein und bleiben, das ist das A und O, um ähm, mit solchen Situationen gut umzugehen, um nicht zu innerlich zu vertrocknen, zu verdursten, zu verhungern, zu, was weiß ich, ja, also, sondern bei sich zu bleiben und, und diese Liebe nicht verlieren. Ja, weil wenn du diese Liebe verlierst, dann hast du sehr viel verloren. Ja. Im Grunde heißt es ja, dass, ähm, dass wir ja auch mal Opfer von narzisstischem Missbrauch waren, dann in die PAS-Situation kam, wo wir wieder narzisstisch missbraucht ja. wurden und unsere Kinder ja. auch. Und ja. dann ja lernen, nee, ich lass mich nicht narzisstisch missbrauchen. Genau. Und bei mir ist es so, dass ich mittlerweile, wenn ich eine Idee habe, mache ich sie. Mhm. Vorher habe ich immer überlegt, okay, wenn ich jetzt dieses ans Gericht schreibe, was passiert dann? Wird es die Änderung herbeiführen, die ich will? Richtig. Wird es den Effekt ja. haben? Da habe ich es mit Leuten besprochen, zwei, drei, ja. vier, fünf Leuten. Jeder hat eine andere Meinung und so weiter. Und dann habe ich irgendwie was geschrieben, was dann da so zusammenkam. Heute habe ich die Idee, setze es um mhm. und dann kommt der richtige Moment. Ja, Also ja. ich denke da nicht, okay, das muss nächste Woche fertig sein, sondern... Ja. Dann ist sie nach vier Wochen fertig und ich denke, ja. ja, stimmt, jetzt muss es raus. Jetzt, jetzt genau, es jetzt raus. ist der richtige ja. Moment. Ich überlege nicht mehr, welchen Effekt hat es. Ich überlege ja. nicht mehr, wann muss ich es ja. fertig haben, sondern ich mache einfach. Die ja. Idee kommt und ich mache sie ja. einfach. Ja. Und das ist ja der natürliche Zustand. Da bist du dann frei von jeder Fremdbestimmung, ja. von jedem narzisstischen Missbrauch. Mhm. Du folgst deiner Intuition und hörst deine innere Stimme. Genau. <lacht> Ja, das, ist, das, das, das, ja genau. das gehört einfach zum Menschsein. Ja? Und das sind genau diese Dinge, die wir jetzt wirklich ähm, so besprochen haben, die man nicht verlieren darf, wenn man im Strudel, wenn, wenn das PAS uns einem erfasst. Ja, ähm, ja ganz wichtig. Ja, und wir haben halt, in Deutschland gab es jetzt kürzlich eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, ja. an der man sehr gut sehen kann, dass eines der obersten deutschen Gerichte Eltern die Intuition nehmen will. Ja, ja. Ja. Da ging es um einen Vater, der da geklagt hat und da wurde behauptet, er hätte die Kinder manipuliert, dass sie das Wechselmodell wollen, wie bei mir. Ja. Und da... Äh, wenn man den Fall kennt, ja, die Details, Gutachten, mhm. Videos, auf die sich der BGH bezieht, das ist es alles völliger Quatsch. Ja. Das, ja. Die, Im Grunde wird genau das Gegenteil bewiesen von dem, was mhm. der BGH ähm, macht. Mhm. Ein Leitsatz in der BGH da gefasst hat in dem Beschluss ist, dass wenn ein Elternteil die Kinder zum Wechselmodell manipuliert, dann kann das Wechselmodell nicht eingeordnet werden. Mhm, mh. Und das ist eine nihilistische Aussage, weil ja. unsere gesellschaftlichen Werte sagen, Kinder sollen zur Gleichberechtigung erzogen mhm. werden und in Gleichberechtigung erzogen werden. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das Kindeswohl ist die Erziehung des Kindes nach dem Menschenbilde des Grundgesetzes. Und im Grundgesetz steht die Gleichberechtigung drin. Und man kann ja nicht einfach nur den Kindern in der Schule sagen, Eltern oder Mann und Frau sind gleichberechtigt. Ja. Das schließt ja, der Vater und Mutter noch, mit ja. ein. Ja, und, dann, ja. und dann leben sie aber bei der Mutter und haben erlebt, sie dürfen nicht beim Vater leben, weil sie es wollen. Dann ist das eine Farce. Ja? Ja, und der BGH hat genau dieses entschieden. Der hat gesagt, der Vater hat einen Fehler, also im Übertragenen Sinn haben die gesagt, der Vater hat einen Fehler gemacht, weil er die Kinder entsprechend der Werte unserer Gesellschaft erzogen hat. Also mhm. er wird für sein verfassungskonformes, für sein Wertekonformes Verhalten bestraft. bestraft ja. Und ja. das ist für uns völlig das außerhalb jeder Intuition, weil jeder sagt, Moment, Kinder brauchen Vater und Mutter, mhm. Mhm. und es steht doch in unserem Grundgesetz drin. Das mhm. heißt der BGH ist ein nihilistisches Instrument. Ja? So wie wir es hatten, die BGH-Richter, die standen sozusagen an dem Punkt, wo sie sich entscheiden mussten, mhm. bringen wir alle um ja. oder leben wir die Werte unserer Gesellschaft. Ja? sind so ja. wir nihilisten. Ja. Ja. Und haben sich dafür entschieden, ne, das geht nicht. Also die Mutter muss einverstanden sein, ja? dass sie mhm. das Wechselmodell leben. Mhm. Und es ist außerhalb unseres Wertesystems. Mhm. Und es zeigt, wie krank dieses System in Deutschland ist, dass BGH-Richter mhm. so eine Entscheidung treffen und sich die Entscheidung außerhalb der grundgesetzlichen Werte treffen. Uns mhm. unsere Intuition nehmen, den Eltern die Würde nehmen, ja. einen Elternteil zum Besseren machen, den anderen ja. zum Schlechten. Zum Schlechtern. Dann mhm. noch behaupten, die Kinder würden das Wechselmodell nicht wollen. Also die Kinder fremdbestimmen. Ja? Die ja. Kinder sagen seit sechs Jahren, sie wollen bei beiden Eltern leben. Zum Teil sogar, sie wollen noch eher beim Vater leben. Ja. Das kann man alles aus dem, was der Vater vorgelegt hat, herauslesen. Ja. Aber nein, man nimmt den Kindern die Intuition, indem das Gericht sagt, die Kinder seien vom Vater manipuliert worden, ja. der sie aber ja. unterstützt. Das heißt, der, der noch den Willen und die Intuition, die Liebe der Kinder unterstützt, wird noch diskriminiert ja. und als schlechter Elternteil hingestellt. Ja. Das ist das Riesenproblem in Deutschland, dass die Richter, im Familiengerichten bis zum BGH hinauf völlig wertfrei entscheiden außerhalb unseres Grundgesetzes und keiner greift ein. Das ist schon also bedenklich. Ich bin da noch nicht, wie soll ich sagen, durch mit meinen Gedanken, die ich dazu habe. Ja, ich, ich, ja, das erscheint mir so groß. Und so ähm, soll ich sagen, eben ich denke immer, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt schon auch nicht nur von dir also oder nicht unbedingt von dir, aber von vielen anderen auch schon viele Hintergründe so gehört, wieso das so sein soll und so. Und ich bin da einfach noch nicht so durch mit oder ich bin da noch nicht auf den Punkt gekommen für mich, wo ich sagen kann, ja, die machen das deshalb. Also ich weiß auch nicht, ob es wichtig ist. Wichtig ist im Moment, ja, dass, dass die Menschen einfach begreifen, was da abläuft und vor sich geht. Ja, und dass man das ändern kann natürlich. Ich spiegelt gerade meine älteste Tochter rein und will wahrscheinlich wissen, wann wir fertig sind. Wir müssen sowieso langsam aufhören. Ja, genau. Ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dran. Genau, äh, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, das war so spannend. Wir machen ja, einfach war ein mega. Mal weiter. Ja, klar, nee, das würde mich total freuen. Das war sehr, sehr spannend. Und für alle, die jetzt noch da sind, also thumbs up, ihr seid wirklich tough und so. <lacht> genau. Da sind ja sogar die geblieben, die jetzt für irgendwelche spirituellen Spinner gehen. Yeah, ja, genau. Haben. <lacht> genau. Nein, super. Ja, ich danke dir viel, viel mal, Sandro. Und äh, ja, hey, wir bleiben in Kontakt und, und ich würde mich mega freuen, wenn wir ja, wieder mal zusammen so, so sprechen oder wenn es bei dir was Neues gibt oder bei mir oder vielleicht kann man auch mal, du bist ja nicht so weit weg, du bist in Stuttgart, gell? Oder Region Stuttgart? In der Nähe von Ulm. Also, ähm, ah, Ulm. du okay. bist in Zürich, glaube ich. Ich bin in Zürich, genau. Ja. Okay, Vielleicht gut. kann man ja auch offline genau. da mal was organisieren, irgendwo oder so. Da hat mich auch schon jemand angesprochen drauf. Why not? Also, Sehr gerne. alles möglich. Das wäre cool, Sehr gerne. oder? Super. Prima. Ja. Auch von mir herzlichen Dank. <lacht> ich bedanke mich bei dir. Das war super, mega. Und das... Ähm, ja. Das macht mir wirklich auch Mut. Und was ich einfach noch sagen wollte für die Leute, die jetzt denken, wir haben da so hokus pokus eh so komisches Zeug geredet, ähm, ich, also das soll jetzt auch nicht werten klingen, aber also ich finde, wenn wir uns zwei anschauen, dann sieht man zwei Menschen, die wirklich in ihrer Kraft sind, die in ihrer... Ähm, die, die in ihrer Liebe noch sind, die, die im Leben stehen, die beide Füße auf dem Boden haben und so. Und ähm, ich habe viele, viele Leute getroffen, die sind am Boden zerstört, wirklich zerstört. Also da ist das ganze Leben auch zerstört. Und was ich damit, damit eben sagen will, ist, dass ähm, so ein Weg so ein innerer weg ja weil es geht hier um einen inneren weg also wenn man den mut hat diesen auch zu beschreiten dann ähm, wir sind ein gutes resultat ja, und das beispiel dafür ja man kann sich ja bei dir coachen lassen, wie man diesen Weg findet. Und bei mir kann man dann sehen, wie man die Fehler vermeidet. Ja, ja, genau, genau. Nein, auf jeden Fall, es lohnt sich, denke ich. Also, dass man auf wenigstens vielleicht mal darüber nachdenkt. Super. Genau. Also, cool. ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und ähm, alles, alles Liebe dir, Sandro. Danke Bis dir auch. Mal. Herzlichen Dank. Ciao. Ich danke dir. Tschüss.